Hallo und herzlich willkommen hier auf Leipzig Esports. Mein Name ist Ben oder Passbarkeit auch das Tor. Und heute zeigen wir oder zeige ich den nächsten Guide unserer Reihe und das wird ein TvP-Guide sein, beziehungsweise ein build order guide ähm, Ja, Starten wir einfach mal direkt rein. Ähm, ja, und zwar wird es ähm, ein Two-Base Pressure ähm, sein. Mit dann einem Follow-up ins Matko Game. Aber fangen wir erstmal ganz vorne an, also genau, gegen Protoss ist halt immer die Sache Protoss kann sehr wie soll man sagen, sehr aggressiv spielen und sehr starke ähm, All-Ins äh, an den Tag legen deswegen müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir am Anfang im Early-Game wortlich scouten, um, um zu sehen, was er denn spielt, welche tech Route er einschlägt, aber ob er Twilight Council Robo oder das Stargate gewählt hat ähm, das müssen wir auf jeden Fall herausfinden um halt darauf zu agieren und das beeinflusst dann auch unseren in äh, unserem Bild im weitesten Sinne. So, genau. Ähm, gegen Protoss werden wir eröffnen mit einem Gas First. Das bedeutet Depot, danach Gas und dann die Barracks, sobald man halt mit rein hat. Wir werden das natürlich immer logischerweise konstant wie es durchbauen. Ähm, genau, die das SEV, was die Barracks baut, kann dann gleich zur Natural gehen und das äh, Command Center anfangen. Währenddessen werden wir dann ein Reaper äh, durch die, von der Barracks starten. Und ähm, nachdem wir das Gas besetzt haben, werden wir mit dem nächsten SEV, was gebaut wird, ähm, rüberfahren zum Protoss und scouten. Und da wollen wir vor allen Dingen wissen: mit dem SUV, was hier rüberfährt, äh, hat er denn ein Natural gesetzt? Und wie viele Pilons baut er? Baut er nur einen Pilon oder baut er einen zweiten Pilon? Ähm, weil der Grund ist, er braucht auf jeden Fall. Also sobald er Dex setzt hat, brauche er mindestens ähm, noch, einen, äh, noch einen zweiten Pile, damit er nicht so bleiben wird und weiter weil äh, also er weiter Probes durchbauen kann. Und ja, wenn der halt nicht in der Mainbase ist oder in der Natural, dann würde er auf jeden Fall geproxiert sein, da kann man sich schon mal auf Proxy einstellen und den Reaper halt direkt überall scouten. Ähm, ja, ansonsten wie gesagt, Ober Command Center, der äh, Command, dann das CC. Und sobald wir dann die Mineralien haben. Äh, da fangen wir erst die Factory an, danach fangen wir ähm, den Reaktor an und danach setzen wir das Gas und danach erst das Depot. Äh, man würde zwar sehen, okay, man hat 22 von 23 ähm, Supply, ich möchte eigentlich sofort ein Depot setzen, aber da wir einen Reaktor bei der Vex bauen und eine Factory und ähm, ja, hier halt SVs durchbauen, brauchen wir gar nicht so viele Supply in dem Moment, da wir, oder können wir erstmal halt das Gas machen, danach das Depot, weil wir keine anderen Units bauen außer die SVs von daher reicht das Supply komplett aus. Ja, wie schon angesprochen, bei dem Reaper wollen wir erstmal die Proxy-Locations abscouten. Ja, das ist halt jetzt gegen KI, aber trotzdem, sobald der Reaper draußen ist, der wie sollte eigentlich schon fast alles gesehen haben. Erstmal die Proxy-Locations abscouten, sollte man kein zweites Piling gesehen haben, und dann halt ja, dann gucken, ob der Protoss eine schnelle dritte Basis nimmt, beziehungsweise halt sich vor der protoss basis positionieren und zu sehen, kommt ein Adapt raus, kommt ein -Core raus oder, so, oder sonst was. Zur Bildorder weiterhin. Wir, nachdem wir die äh, Factory gebaut haben und das Gas besetzt haben, bauen wir ein Starport und wollen aus der Factory Minen bauen. So wie halt bei den äh, Marines dann also bald aus also so wie nach der äh, nach dem Reaktor wollen wir dann natürlich Marines durchbauen konstant. Und bei ca. 40 Supply setzen wir das nächste Supply Depot. Genau bei den äh, Widowmines würde könnte man auch eine hier gleich zu, bei der äh, über dem Gas platzieren falls der Protoss das auf Stargate gehen sollte. Und man könnte hier auch in der Middle-Line platzieren, damit er halt mit dem Morgel nicht viel Schaden machen kann. Aber, ja, das habe ich jetzt einfach mal gelassen, weil es halt eh gegen KI Danach, sobald wir das Starboard gebaut haben und das Medivac angedrückt haben, werden wir eine weitere Barracks bauen, sobald man die Mineralien hat. Die wird dann auch in Stimmer forschen. Und sobald das Medivac draußen ist, wollen wir über den zwei Redomines und vier Marines rüberfliegen und droppen und ein Redomine-Drop spielen. Und ganz wichtig, so bei ca. 3.30 wollen wir nochmal in, in den Reaper in die Mainbase scouten, äh, welche Tech-Route er dann nur eingeschlagen hat, also Stargate, Twilight, äh, Council und Robo. Äh, sollte der Reaper gekillt werden, könnte man auch ähm, Scan investieren, das lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist wichtig, äh, um zu wissen, was wir dann als nächstes bauen. So, nachdem wir die zwei middel gebaut haben, bauen wir ein Tech-Lab an, an der Factory und fangen halt an Tanks zu bauen. Äh, des Weiteren wollen wir, sobald wir die erste Bau haben und genügend Mineralen haben, auch die zweite Bags Bau setzen. Die wird dann mit dem, äh, mit der Factory switchen, nachdem sie einen Tank gebaut haben. Der Tank ist halt immer so ein Safety Tank, kann man sagen, falls der Protoss irgendwie Aggression macht und kann auch dann äh, später gut genutzt werden, um ja allgemein äh, Harassment von Protoss zu stoppen. Nachdem das äh, Medivac gebaut wird, werden wir hier mit dem Starport einen Liberator bauen. Sobald der, aber gegen, also sobald der Protoss jedoch auf Stargate geht, brauchen wir den Liberator nicht bauen, weil der einfach von den ähm, Phönixen abgeschossen wird. Deswegen ist es relativ uninteressant. Also könnte man eigentlich sofort das, ähm, den Reaktor anfangen ähm, und halt auf Medivacs gehen. Und jetzt kommt halt, und das, ich, ich will das mal hier betonen, dieses kleine Rumgeswitchte zwischen den Barracks. Also sobald wir äh, den Take gebaut haben, fliegt die Factory hoch und baut einen Raktor, damit sie Minen anfangen kann. Äh, sobald dieser das fertig ist, bei der ersten Barracks wollen wir eine stimmen forschen und die zweite Barracks fliegt auf die Position der Factory, wo dann ähm, ja wo dann Combat äh, erforscht wird, sowie dass der Starport wird halt anfangen Raktor zu bauen oder mit der äh, Medevacs anfangen kann. Ähm, genau. Also Nachdem die äh, zweite Barracks gebaut ist, wollen wir auch noch ein eBay bauen, um halt plus 1 erforschen, beziehungsweise sobald wir das eBay bauen, wollen wir auch das dritte Gas nehmen. Also so gesehen könnt ihr euch mal merken, die äh, Reihenfolge ist Barracks, Factory, Starport, Barracks, Barracks, ähm, eBay. Sobald natürlich ihr Stargate Star scoutet, könnt ihr auch das eBay etwas nach vorne ziehen und die Barracks halt etwas delayen, damit ihr halt schnell Turtles bauen könnt und nicht irgendwie restretet. Währenddessen haben wir mit dem Müller-Mind-Drop ein bisschen Schaden machen. Am besten in die Line platzieren und den Liberator außerdem entweder Natural oder in die main fliegen um halt auch Schaden zu machen. Versucht, das Battleback nicht zu verlieren. Das ist auf jeden Fall wichtig für das nächste Engagement oder für den nächsten Push. Und sobald ihr dann hier alle Produktionsgebäude am Start hat, könnt ihr dann auch anfangen halt komplett durchzuproduzieren. Also Marauder aus den Tech Barracks, Marines aus den also ganz normalen Barracks, äh, Metawax hier raus und würde meins aus der Factory. Passt auf, dass ihr nicht so bleibt, so wie ich jetzt gerade. Immer zwei, äh, zwei Depots gleichzeitig bauen, damit ihr halt wirklich konstant eure Produktion am Laufen halten haben könnt. Und sobald ihr sogar zwei, also sobald ihr die ersten zwei MetaWax gebaut habt, könnt ihr auch Liberator bauen. Ich habe jetzt hier weiter äh, MetaWax gebaut, es ist halt je nachdem, wie ihr spielen wollt, wäre aber auch die Möglichkeit, Liberator zu bauen, um dann halt mit diesen. Den ersten zwei mit den ersten zwei, äh, zwei Liberatoren bzw. Mainz äh, rüberzugehen und um die dritte Basis anzugreifen. Äh, genau, das ist eigentlich so gesehen der Grundbild. Das entscheide ich mich halt für einen Drop, das ist auch eine Variante. Es gibt halt verschiedene Varianten die jetzt weiter zu spielen. Entweder, dass man halt einen gesammelten Push macht gegen den äh, Protoss oder dass man, äh, mit dem versucht mit den ganzen Medavecs zu droppen, an vielen äh, Stellen gleichzeitig, oder dass er halt äh, sich aufzitten muss und dass man mit seinem Multitask gegen den Protoss einfach überrumpeln kann. Ähm, was jedenfalls gleich ist bei jedem da, egal bei welcher Entscheidung, sobald man rausmoved mit den äh, Medivacs, möchte man eine dritte Basis nehmen. Und äh, man möchte halt jetzt dieses Makro-Game einleiten, das heißt follow up spielen. Das heißt, wir spielen weitere äh, Upgrades. Wir werden demnächst äh, zwei weitere Barracks adden mit Tech-Lab und eins mit Reaktor. Und wir werden noch eine Armory bauen und ein weiteres E-Mail, damit wir auch weiter ähm, Upgrades äh, nachbauen können, sowie halt die dritte Basis zu saturieren wo auch dann wir sofort das Gas nehmen, weil wir später dann gegen Brotos höchstwahrscheinlich Vikings oder Liberator Production starten möchten. Ja, und das ist eigentlich äh, im Grunde genommen schon alles. Wie gesagt, das, jetzt wird halt das Ganze mal standard äh, Follow-up gegen MTVP gespielt, also entweder halt äh, viele Tops zu spielen oder Liberator und äh, Vikings oder halt dann Ghost, je nachdem, was der Brotos für Text setzt. Und ich würde sagen, deswegen würde ich hier auch ähm, jetzt pausieren oder beziehungsweise spenden, da es halt wirklich jetzt nur noch das auch äh, ganz normale hochmark ist. Und genau, das So soviel dann zu der äh, tvp bild oder. Die nächste wird auf jeden Fall die tvt bild oder sein. Danach werden wir mit Zerg anfangen. Also abonniert am besten den Channel, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao, ciao.